nämlich auch gleich, Martin Emma hat es schon angekündigt, diskutieren können. Und zwar steht das folgende Panel unter der Überschrift, wir tanzen nach der Algorithmuspfeife. Ob wir das wirklich tun, werden wir also gleich mal klären und auch welche Chancen und eben welche Risiken also sich durch Algorithmisierung für Bildnerinnen äh, ergeben. Also wir wollen klären. Ähm, ja, wie bestimmen eigentlich Algorithmen schon unser Leben, was sind eigentlich Algorithmen, das ist schon angeklungen, aber ich weiß, es waren glaube ich noch nicht alle da, äh, ganz zu Anfang des Vortrags, deswegen werden wir das kurz nochmal aufgreifen. Natürlich soll es darum gehen, wo sie eingesetzt werden und eben auch, wie man sie nutzbar machen kann und äh, wer eigentlich in der Verantwortung steht, dass diese Algorithmen auch so funktionieren, wie die Menschen sich das wünschen. Und das mache ich eben nicht alleine, sondern eben mit äh, Professor Dr. Martin Emmer Komm Sie dürfen sich schon einen Platz aussuchen noch, ich nehme den an der Seite. Dann möchte ich begrüßen Professor Dr. Malis Prinzing. Ich habe sie auch schon gesehen. Genau, da sitzt sie. Ein Applaus bitte für Sie. Sie ist Professorin für Journalistik und Kommunikationswissenschaft an der Hochschule Makromedia in Köln und auch Medienethikerin in Freiburg. Und äh, auch begrüßen möchte ich Lukas Schneider. Ähm, er ist Geschäftsführer der digitalen Kreativagentur Wilder und entwickelt dort Strategien für Marken im Social Web. Herzlich willkommen. Und äh, auch Sie, auch ihr habt die Möglichkeit, im Anschluss noch mal Fragen zu stellen. Ähm, vielleicht, wenn es jetzt auch noch Fragen gab, die den Vortrag betreffen, vielleicht klären die sich auch schon während der Diskussion. Ansonsten gibt es also die Möglichkeit, am Ende dann auch noch mal ähm, Fragen an natürlich alle auf diesem Podium loszuwerden über das, was wir jetzt besprechen. Wenn es zwischendrin Verständnisprobleme bei irgendetwas geben sollte, auch dann ist es möglich, einfach mal die Hand zu heben und dann werden wir versuchen, alles bestmöglich zu klären. Ähm, ich habe noch in Erinnerung, auf jeden Fall aus dem Vortrag, ähm, Algorithmen sind Bearbeitungsregeln zur Lösung eines Problems. Ähm, aber dann wurde das ja noch ein bisschen weiter ausgeführt, dass das vielleicht gar nicht mehr sozusagen eins zu eins greift. Vielleicht... Äh, können Sie noch mal kurz erklären, das müsste eigentlich an sein? Ja, sehr gut. Ähm, was wir eigentlich unter Algorithmen verstehen. Das ist ja so ein Schlagwort, was man mittlerweile auch überall in den Medien liest. Ja, soll ich? Ähm, ja, ich habe es ja schon gesagt. Im Prinzip gibt es natürlich auch ähm, in diesen sehr aktuellen Machine Learning-Verfahren, da werden natürlich auch, wird auch noch mit Algorithmen gearbeitet. Nur sind die eben nicht mehr so, wie man sich das äh, ursprünglich mal vorgestellt hat, dass irgendeiner da Codezeilen schreibt und die werden dann eins zu eins abgearbeitet, sondern die Codezeilen schreibt ein Programm zum Teil einfach auch selbst rein. Ne? Das heißt, er verändert sich ständig. Es ist ein sich ständig veränderndes System von Algorithmen. Ähm, und ähm, die dann eben für uns nicht mehr so einfach nachvollziehbar sind wie so diese klassischen, diese klassischen Ablaufverfahren. Insofern ähm, greifen dann auch so bestimmte bestimmte Forderungen, die es ja auch gab politisch, dass Algorithmen offengelegt werden müssen oder so. Das funktioniert entweder nur noch auf einem sehr allgemeinen Level, wo ich dann nur noch einen Algorithmus habe, der, wo ich dann ablesen kann, dass der eben an bestimmten Punkten selbst lernt. Das ist dann sehr allgemein. Und der ganz Konkrete, wo ich genau sehe, wann und warum welche Entscheidung getroffen wird, mir jetzt einen bestimmten Beitrag bei Facebook zu zeigen, der verändert sich mit jedem einzelnen Datenbit, das so ein Algorithmus verarbeitet und das geht dann einfach nicht mehr und da ist dann die Frage, was bringt das eine, wenn das andere nicht mehr geht. Das, da braucht man glaube ich dann auch einfach andere Zugänge, um mit diesem Problem, dieser Automatisierung umzugehen. Es sah so aus, als gäbe es da eine Meldung? Okay. Also was schon anklingt ist, Facebook ist auf jeden Fall einer dieser Akteure, die mit Algorithmen eben arbeiten. Wir haben es ja auch im Vortrag schon gesehen, also wie sich unser Facebook-Feed gestaltet, zum Beispiel, wird von einem Algorithmus bestimmt. Wo sind denn noch Algorithmen so in unserem Alltag im Einsatz, wo man vielleicht gar nicht im ersten Moment so dran denkt, dass die da auch mitmischen? Sie dürfen einfach das Wort an sich reißen. Frage für Sie. Also erst, der, der ganz allgemeine Algorithmusbegriff, habe ich ja gesagt, ist ja auch ein Kochrezept, ist ein Algorithmus. Das heißt, das prägt unseren Alltag sowieso immer überall da, wo bestimmte Heuristiken, also so Regeln dann in irgendeiner Weise so ein bisschen kodifiziert werden. Da spricht man von einem Algorithmus. Interessant ist es aber natürlich in der Tat mal zu gucken, wo denn überhaupt auch digitale Daten verarbeitet werden. Das ist glaube ich was, was viele von uns gar nicht so sich klar machen, dass wenn man sein, sein Smartphone dort dabei hat ähm, unglaublich viele Berechnungen ständig stattfinden, ständig Daten gesendet werden äh, und ähm, hunderte von Institutionen und Rechnern ständig mit unseren Daten arbeiten, ähm, ähm, da kann man jetzt... Ja. Facebook wäre also sozusagen der Klassiker, wo, was wären noch so Beispiele, die Ihnen einfallen, wo sozusagen ein Algorithmus im Hintergrund arbeitet, um es mal ein bisschen plastischer zu machen? Eigentlich kann man ja Algorithmen überall einsetzen, man findet sie ja überall vor. Also das Beispiel Kochrezept ist das, was es eigentlich so von der Basis her illustriert. Überall, wo wir was ordnen wollen, ist ein Algorithmus letzten Endes nützlich und das kann auch wirklich sehr viel Sinnvolles dann bewirken. Unser Problem ist aus meiner Überzeugung heraus, das, dass wir nicht klar die Verantwortung zuweisen, wer denn eigentlich an welcher Stelle dafür verantwortlich ist, dass ein Algorithmus funktioniert und dafür verantwortlich ist, was teilweise auch durch einen Algorithmus ausgelöst werden kann. Also man kann ja schlecht sagen, wenn es irgendwie schlecht läuft, dann äh, bekommt der Algorithmus irgendwie eine Strafe oder muss ins Gefängnis oder sonst irgendwas. Das ist äh, geradezu blödsinnig. Aber man müsste sich klar überlegen, wie weiß ich Verantwortung zu. Ist der Derjenige, der einen Algorithmus schreibt, verantwortlich, ist derjenige, der es in Auftrag gibt, dass ein Algorithmus geschrieben wird, also ein Auswahlprogramm, ein Auswahlmodus, eine Vorgehensweise äh, geschrieben wird, ist der dafür verantwortlich, weil er vielleicht an manchen Stellen nicht alles gesagt hat, was notwendig war, damit der Sortiermechanismus dann funktioniert oder ist derjenige, der einen Algorithmus verwendet, also im Facebook-Fall schlicht jeder Facebook-Nutzer verantwortlich für all das, was passiert. Das ist so ein Beispiel dafür, dass nicht der Algorithmus und so ein Ordnungssystem und für sich problematisch ist, ganz im Gegenteil. Man hat es ja vorher auch in dem Vortrag gesehen, das ermöglicht einem ganz andere Arten von Analysen, das ermöglicht einem beispielsweise ganz andere Arten von Forschungsfragen und diese auch zu beantworten. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir nicht klar zugewiesen haben, was eigentlich ja wer verantwortlich ist für das und das, was mit dem Algorithmus passiert. Und letzter Punkt an der Stelle Transparenz herstellt. Wofür denn eigentlich so ein Sortiermechanismus so alles verwendet wird? Also wie die Daten, die verfügbar sind, kombiniert werden. Aber bringt so eine Transparenz tatsächlich was denn auch? Wenn ich jetzt äh, an Martin, Emma denke, dann kam ja auch schon durch. Ne? Wir hatten auch diese Grafik gesehen, die bis in den Keller hineinreichen könnte. Um überhaupt erstmal zu verstehen, sozusagen, wie der funktioniert, reicht ja vielleicht die Fähigkeit, das sagen wir mal, Durchschnittsmenschen gar nicht mehr aus, mal abgesehen davon, dass auch im Falle Facebook wir ja gar nicht wissen, eben, was passiert. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, ist, dass wir diese Transparenz nicht so ohne weiteres bekommen. So, Was machen wir jetzt mit, mit diesem Problem? Also, Transparenz schön und gut, aber können wir das überhaupt verstehen? Wie, und wie kann ich dann das nutzbar machen? Nun, ich muss ja nicht verständlich machen, wie gecodet wird. Ich muss nicht äh, Leuten zeigen, wie jetzt so ein Code aufgebaut wird, sondern es genügt, wenn man jetzt beispielsweise ein anderes Feld nimmt, wo es vielleicht einfacher erklärbar ist, das, was teilweise in Personalabteilungen an Daten verfügbar ist, das wird in speziellen Arten und Weisen äh, kombiniert. Und man kann durchaus Transparenz darüber herstellen, dass beispielsweise manchmal auch kombiniert wird, die Entfernung äh, von Wohnort und Arbeitsplatz mit Möglicher Kündigungswahrscheinlichkeit. Also vorhandene Daten und historisches Wissen wird über ein Modell kombiniert mit neuen. Daten und dadurch entstehen dann bestimmte Vorhersagen, also vorhersagende und durch Algorithmen letzten Endes ermöglichte Aussagen, die jetzt beispielsweise dazu führen, dass jemand, der jetzt mit einer hohen Kündigungswahrscheinlichkeit abgestempelt wird, vielleicht die eine oder andere Weiterbildung nicht angeboten bekommt oder die eine oder andere zusätzliche Leistungsstufe nicht angeboten bekommt und eigentlich gar nicht weiß, warum das ist. Nämlich das ist deswegen, weil bestimmte Daten miteinander kombiniert werden und darüber kann man sehr wohl Transparenz herstellen. Welche Daten werden für welche Jobprofile verwendet und welche Aussagen werden daraus getroffen? Das kann ich auch vermitteln, aber Coden vermitteln ist sicher äh, auf der breiten Ebene auch gar nicht notwendig. Wenn wir vielleicht nochmal bei dieser Transparenz bleiben oder eigentlich sozusagen einen Schritt weitergehen. Vielleicht die Frage an Lukas Schneider, ist die dann immer so wichtig, weil also Sie arbeiten sozusagen mit dem Facebook-Algorithmus unter anderem oder auch dem von Instagram, um den nutzbar zu machen, ohne tatsächlich zu wissen im Detail, wie der funktioniert? Naja, also das, das, ich muss gar nicht, ich muss auch nicht wissen, wie der funktioniert. Ich glaube, wir wissen natürlich alle überhaupt nicht, wie die Social Media ähm, Algorithmen funktionieren. Ich glaube, was und das klingt jetzt so ein bisschen fies, aber wir müssen halt wissen, wie wir ihn umgehen können ähm, und wie wir ihn so austricksen können, dass... Ähm, äh, wir bestimmte ähm, Algorithmusmerkmale einfach ähm, äh, so aufbrechen, dass wir Content an mehr Nutzer ausspielen, als der Algorithmus machen würde. Ähm, also ich glaube, ich habe vor ein paar Wochen einen relativ interessanten Artikel in der Süddeutschen gelesen über Algorithmen, den ich schon wieder vergessen habe, leider so ein bisschen. Aber ich glaube, da wurde äh, gesagt, dass Algorithmen eigentlich ähm, Abkürzungen sind für uns auf unserem Weg von A nach B um äh, uns viele Dinge einfach einfacher zu machen. Ähm, und natürlich ist es so, dass wir bei Social Media genau das, genau das gleiche Problem haben. Also ich will mich nicht durch einen riesigen Datenwust ähm, selber wühlen müssen oder beziehungsweise ich, man, die Plattformen glauben, mir das abnehmen zu müssen ähm, und machen deswegen diesen Algorithmus, der mir ausspielt, was mir gefällt, um werbefreundlicher zu sein, um äh, die Leute länger auf der Plattform zu halten. Ähm, was natürlich dann für uns als... Content-Macher, das Problem ist, wie werde ich dann wiederum relevant? Und da ist es eher so die Frage, wie spiele ich denn aus und wie werde ich dann wieder relevant, wenn ich erstmal keine, keine äh, Audience habe? Wie findet also, man das raus? Also Trial and Error? Ja, es gibt natürlich so ein paar Mechanismen, die man irgendwie weiß. Also das, ähm, das Wichtigste bei Social Media Plattformen ist halt immer noch Engagement. Ähm, also ich kann irgendwas äh, natürlich posten oder in die Welt hinaus katapultieren und wenn das wenn niemand damit interagiert, niemand darauf reagiert, dann wird auch kein Algorithmus dieser Welt sagen, es ist relevanter Content. Und ich glaube, davon gibt es auch genug Content, der vollkommen irrelevant ist für User. Und deswegen müssen wir immer so ein bisschen schauen, wie wird Content wirklich relevant, um da so die erste Hürde zu haben, in den ersten, am besten immer in der ersten Stunde nach dem Posten. Wir haben ein Grundsatzproblem, gerade bezogen auf Facebook. Facebook tickt ja logischerweise so, dass man sich... Ja, es ist ein Emotionsmedium. Es geht darum, dass wir möglichst rasch über Emotionen reagieren sollen. Das machen wir noch rascher, wenn es irgendwie eine negative Emotion ist. Deswegen funktioniert da auch Empörung so hervorragend über Facebook. Und bei jeder Reaktion, die wir machen über Facebook, erzeugen wir Daten. Und das ist das Öl, das ist der Cash mit dem, Geld, äh, mit dem Facebook Geld gewinnt. Und ähm, das ist der Profit. Das heißt also, äh, dieser Intermediär hat gar kein anderes Interesse als das, dass wir möglichst schnell und deswegen auch gerne emotionsgetrieben reagieren. Und das ist eine ganz andere äh, Auswahllogik als die, die man beispielsweise hat als Medienunternehmen. Facebook hat einen Einfluss wie ein Medienunternehmen, weil sie ganz große Teile der öffentlichen Meinung mitprägen aber sie benehmen sich nicht wie ein Medienunternehmen, wo man wirklich auch Zeit hat, wo man bestimmte andere auch journalistische Auswahlkriterien hat. Und das wird man nie konkurrent machen können, weil das einfach andere Unternehmenslogiken sind. Man muss eher klar machen, dass es sich um diese unterschiedlichen Unternehmenslogiken handelt. Ist also ich, ich denke auch, dass bei Facebook ähm, äh, natürlich wir da so einen Aufschwung von ähm, Meinungen sehen, die jetzt nicht unbedingt in ein die auch immer Mitte oder linkes Spektrum fallen, sondern da natürlich äh, ähm, Meinungen, die der AfD oder die auch irgendwo rechts äh, gerichtet ja, sind. Weil es schnell, schnell geht, natürlich, ja. weil wir, äh, wenn äh, äh, eine Partei sagt, äh, wir wollen mehr Wohnungsraum, dann äh, finden das viele gut, aber sagen nicht, ja super, sondern äh, wenn wir die, ne die negative Emotion wecken mhm. von wegen, uns nimmt jemand den Wohnraum weg, wie schrecklich ist das, ähm, dann ist natürlich ganz schnell äh, der Hass da, der dann wiederum äh, leider von einem Algorithmus so belohnt wird, dass er eine, eine viel, viel höhere Reichweite hat. Wenn Facebook aber so eine Empörungsmaschine ist, dann ist das ja vielleicht auch der Grund dafür, warum es so ein, unter anderem so eine Angst vor Algorithmen ja, gibt. Ja, wenn ich das ganz kurz noch relativieren darf, ich glaube gar nicht, dass Facebook nur eine Empörungsmaschine ist. Ich glaube, dass Facebook auch eine unglaubliche, wenn Sie sagen, Empörungsmaschine, ich weiß nicht genau, also eine... Ähm, eine Emotionsmaschine. Äh, so, eine Emotionsmaschine. Also es gibt ja genauso, ähm, das Problem ist halt nur, dass die positive Emotionen Katzenvideos sind und lustige Tiervideos, aber nicht relevante Inhalte, die was ausdrücken, sondern wir haben entweder das eine, das Spektrum, das sagt, äh, hier ist irgendwas total Berührendes, Tolles, Emotionales und wir haben irgendwas Empörendes. Ähm, und dazwischen muss man halt irgendwie schauen, wie man das, äh, wie man Aufmerksamkeit generiert. Ich wollte nur zu dieser Debatte noch anmerken, dass es natürlich auch einen Aspekt gibt, der noch vor Facebook liegt, der zu solchen Effekten führt und das ist die Tatsache, dass natürlich bestimmte Teile der öffentlichen Debatte immer noch sehr gut in anderen klassischen Medien abgebildet werden und diese sozialen Netzwerke eben gerade deswegen interessant sind für extreme, extremistische Akteure, die ihre Botschaften nicht in der Süddeutschen unterkriegen. Wenn die ihr Publikum ansprechen wollen, dann müssen die solche Medien benutzen und deswegen hat man, hat man subjektiv immer so den Eindruck, als sei Facebook nur noch so ein Hort äh, der Nazis. Da ist ein bisschen was dran. Das hat einmal damit zu tun, dass bestimmte Arten von Inhalten dort besser funktionieren, hat aber auch die Ursache, dass äh, das eben das Medium der Wahl ist für solche äh, Akteure, die eben auch Gegenöffentlichkeiten gegen herstellen wollen, die sich nicht in dieses klassische Modell äh, massenmedialer äh, Öffentlichkeit und äh, so Habermaschen Diskurs äh, einordnen wollen. Aber ist es nicht auch so, dass, also gerade wenn wir von einer Verrohung des Diskurses sprechen oder dem Facebook als Hort der Nazis oder wie auch immer man das jetzt nennen will, dass man es sicherlich auch ein bisschen einfach macht, wenn man dann dem Algorithmus das in die Schuhe schiebt, ja, naja, das ist halt eben der Facebook-Algorithmus, der belohnt das. Und dann hat man sozusagen damit irgendwie die Lösung seines Problems oder zumindest erstmal eine Antwort gefunden. Definitiv. Und da braucht man dringend einen differenzierteren Blick. Also Algorithmen können sehr, sehr nützlich sein. Und da braucht es einfach deutlich mehr, Differenzierung und äh, da kann ich gleich noch einen Punkt äh, anschließen. Ich äh, beobachte nach wie vor mit einigem Stirnrunzeln, dass in einem Teil äh, der journalistischen Community nach wie vor noch äh, eine, möchte mal sagen eine relativ solide Distanz zur Zahl kultiviert wird. Also man mochte schon in der Schule die Mathematik nicht und äh, dachte, wenn man Journalist wird, dann ist man dieses Zeug für alle Zeiten los und äh, stellt jetzt eigentlich fest, dass durch die digitale Mediengesellschaft, durch die jetzige Mediengesellschaft man um diese blöde Zahl immer schlechter rumkommt. Und da sind noch äh, irgendwelche so äh, Beharrungsverhaltensweisen äh, zu spüren, die wirklich äh, dringend in die Vergangenheit reingehören. Aber ist das, Und das wirklich ist so? auch ein auf also, dass man äh, auf, um diese Zahl jetzt nicht mehr drum kommt? Eben haben Sie doch noch gesagt, man muss zum Beispiel nicht coden können, man muss den Algorithmus im Detail nicht verstehen, aber jetzt ist die Zahl doch wichtig. Aber das ist doch gar kein Widerspruch. Ich muss ja nicht selber coden können. Ich muss nur verstehen, was da, was da passiert. Und wenn ich schon allein das, ja, das große Grausen kriege, wenn ich nur das Wort Algorithmus höre, dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Oder auch Datenjournalismus, Hilfe, geh von mir. Es gibt eine Community, die das sehr gerne, sehr gut, hervorragend macht. Mein Punkt ist der, dass man insgesamt im Journalismus eine größere Offenheit gegenüber diesen auch mit Zahlen, mit mathematischer Logik verbundenen äh, Prozessen haben müsste. Das ist auch sicher auch ein Auftrag an die Ausbildung. Es ist aber auch schon etwas, da wo so in der Journalismuskultur noch etwas übrig geblieben ist, das einfach von vorgestern ist. Und das ist Mittengrund, Grund, weshalb wir in der Öffentlichkeit äh, teilweise nicht genügend Vermittlungsleistung haben, was eben auch die Vorzüge von Algorithmen sein können, wo es kritisch wird und äh, wo man auch einen Stopp aufstellen muss. Geht es da dann eher um die Auswahl von Themen, die dann unter Umständen algorithmisiert stattfinden kann oder geht es eher darum zu sagen, so wie in dem Beispiel aus dem Impulsvortrag auch, zu sagen, wir haben zum Beispiel ein Tool, das uns dabei hilft, zu erkennen, wie unsere Community tickt oder, oder äh, Hass zu identifizieren und damit eben auch umzugehen oder sozusagen Algorithmen als inhaltliches Thema zu präsentieren. Sowohl als auch. Also genau das macht ja Journalismus aus, dass er auf der einen Seite diese Informationsleistung zu bieten hat. Was passiert da? Was äh, sind die Sichtweisen auf dieses äh, Thema, was da jetzt passiert? Ob das jetzt um Algorithmen, künstliche Intelligenz, Robotik, was auch immer sonst noch äh, geht, das ist das eine. Und daran angeknüpft, dass man ein Diskursforum äh, für die Öffentlichkeit bereitstellt, wo sich Experten austauschen können, wo sie auch die Community austauschen können. Kann. Das zweite Feld ist, dass äh, Journalismus und das Medienhäuser ja selber auch äh, Betroffene sind von Medieninnovationen. Das bedeutet also, auch dort werden Automatisierungstechniken eingesetzt, um bestimmte Informationen nach einem äh, Algorithmusmuster dann beispielsweise zu einer Sportnachricht zu kombinieren und so weiter. Also äh, es betrifft auch auf dieser Ebene der Arbeitsroutinen und da gilt es, dem Publikum gegenüber Transparenz herzustellen das hat jetzt ein Sportreporter gemacht und das hat äh, was weiß ich, einen Sportalgorithmus gemacht. Also das sind beide Felder. Wie sieht das der Rest? Also ich meine, ein, ein Punkt, der glaube ich wichtig ist, dass man Algorithmen etwas demystifiziert. Das ist ja, man kommt ja schnell in so, eine, in so eine Schiene rein, dass man sagt: Oh Gott, oh Gott, diese Algorithmen und so, wir haben ja keine Kontrolle mehr. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man zumindest ein bisschen versteht, welche Arten von Algorithmen es gibt, wie das im Prinzip funktioniert und eben auch sich da mal ein bisschen auf Forschung verlässt. Das ist ja das, was wir gerade am Weizenbaum-Institut intensiv machen wollen in den nächsten Jahren, mal ein bisschen zu gucken, was sind denn genau die Effekte und die Folgen und dann stellt man eben fest, dass diese, zum Beispiel diese Facebook-Algorithmen, wenn man sich nur mal diese Inhalte anguckt, man durchaus beobachten kann, dass es so Filterbubbles gibt. Also das ne, gibt so Experimente, wo man dann sehen kann, okay, wenn ich in eine bestimmte Art und Weise kommuniziere, dann tauchen immer mehr gleichartige Inhalte auf, äh, nur wenn ich mir dann mal die Nutzerseite angucke und mir angucke, was macht das mit den Leuten, hat das Effekte auf Meinungen, dann findet man da relativ wenig. Ne? Dann ist es nämlich so, so, dass Menschen auch wenn sie intensive Facebook-Nutzer sind, äh, trotz allem äh, immer noch vielfältigere Informationen wahrnehmen, vielleicht auch über andere Wege. Es ist ja dann auch so, dass Menschen, die ein hohes Kommunikationsbedürfnis haben, eben auch über andere Wege noch kommunizieren und es diesen einfachen Zusammenhang von so technisch entstehenden Filterblasen hin zu äh, automati automatisch folgenden extremistischen Einstellungen so nicht gibt. Und ähm, diese Prozesse ein bisschen weiter aufzuklären, ist, äh, das ist was, was wir in den nächsten Jahren natürlich auch machen müssen. Wer ist denn wir und wer ist für diese Aufklärung zuständig? Sind das dann eben die Forschungseinrichtungen, sind das äh, die Journalisten und Medienhäuser, sind das äh, die äh, Leute aus der Bildung im weitesten Sinne, also auch wenn man jetzt an Schulpädagogik und solche Dinge denkt? Also wer, wer ist da in der Verantwortung? Alle. alle. Oh, man wird haben schon alle, alle Wesentlichen genannt. <lacht> <lacht> Aber wie funktioniert das? Also ähm, die Forschung ist sicherlich klar. Die findet erstmal irgendwie raus, sozusagen, ah, so ungefähr funktioniert das, aber wie kann das sozusagen weitergetragen werden? Wie kann der Medienpädagoge, die Medienpädagogin, die vielleicht heute hier sitzt, sich überlegen, hm, und wie erkläre ich das aber jetzt? Ja, ich meine, indem sie mich vielleicht in zwei Jahren noch mal einladen, wenn das Projekt zu Ende ist und äh, und ich dann so ein bisschen zeigen kann. Nikla, das ist auch, das muss man natürlich sagen, kann ich als Wissenschaftler auch sagen, ähm, da ist die Wissenschaft schon auch ein bisschen in der Bringschuld. Ähm, ich kenne das selbst als langjähriger Universitätsforscher, man lebt so in seiner Publikationswelt und die Reputationssysteme für Wissenschaftler, die sind eigentlich nur wissenschaftsintern, wenn ich viel publiziert habe und tolle Keynote-Vorträge auf Tagungen halte, dann bin ich der Star. Ob die Welt davon irgendwas mitkriegt, spielt für die Wissenschaft und für den Wissenschaftsstar eigentlich überhaupt keine Rolle. Und das ist schon ein Problem. Das ist aber auch ein Problem, dass gerade mit solchen Institutionen wie, wie das Weizenbaum-Institut, das das BMBF gerade gegründet hat, eben auch ein bisschen aufgebrochen werden soll, weil da äh, diese, dieser, diese Interaktion mit der Gesellschaft auf allen Ebenen schon auch sehr stark im Vordergrund steht. Das hat zum Glück, muss man ja sagen, mittlerweile sogar die Politik mitbekommen, dass das ein, ein, einfach ein, ein ganz kritischer Punkt ist, ähm, alle gesellschaftlichen Ebenen zusammenzubringen, um diese digitalen Herausforderungen zu, äh, zu bewältigen. Also ich möchte das ganz dick unterstreichen, die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung, insbesondere auch äh, der Kommunikationswissenschaft, die gerade für diese Themen speziell auch Expertise bereitstellen kann, äh, die ist bislang, äh, ja, also die ist stark ausbaufähig, was auch dazu führt, dass man in diesem Fach äh, noch etwas wenig dann auch wahrgenommen wird, äh, wenn es darum geht, beispielsweise auch Expertengremien zusammenzustellen. Es wurde jetzt erst kürzlich, ja, dieser Digitalreise, als Beratungsgremium für die Bundesregierung gebildet. Da ist natürlich kein Kommunikationswissenschaftler drin. Und so ist es in vielen vergleichbaren Einrichtungen, weil eben das Fach, das ist wirklich etwas, wo man sich an die eigene Nase packen kann, es sich lange geleistet hat, in der eigenen Community vor allen Dingen bestehen zu wollen. Und das ist nicht von übel. Aber wir brauchen das sowohl als auch, und das brauchen wir dringender denn je. Wie kriegt man denn so einen Kulturwandel vielleicht auch hin? Weil das klang ja bei Ihnen auch schon so ein bisschen anders. Also bei den Journalisten unter anderem auch, dass die also ein bisschen offener werden für den bösen Algorithmus, dass man da die, die Angst verliert. Das ist ja gar nicht so einfach. Kulturwandel ist ja auch schon eigentlich ein großes Wort. Also wie kann man das sozusagen schaffen, dass das auch in den Köpfen der Leute ankommt, dass das jetzt wichtig zu machen wäre? Also wir Entschuldigung, Entschuldigung, ist das wirklich schon so bei Journalisten, dass die, das ist ja schon bei denen gelebte Realität? Also wenn ich mir mal die Spiegel-Startseite anschaue, also dass sie nach Algorithmus-Pfeife genauso tanzen. Da wird ja genauso geprüft, wenn die, äh, die, das, der, der Header nicht in zehn Minuten funktioniert, dann wird er ausgetauscht. Ähm, also eine, eine Washington Post, die Jeff Bezos gehört, ich glaube, die hat ein Rechenzentrum im Keller, wo wirklich äh, äh, in Sekunden die ganzen Daten ausgewertet werden und die Startseite für jeden User einzeln optimiert wird. Ähm, also da ist es schon so, dass die Journalisten ja, glaube ich, gar nicht mehr so nur auf Inhalte starren, sondern die genauso wissen, sie müssen das bedienen. Naja, das war ja schon immer so. Also äh, Journalisten mussten schon immer eine Auswahl treffen und ähm, früher war das halt dann so, das hört sich jetzt wirklich an wie, eine, wie die Geschichte einer alten Unke, aber da hat man sich dann halt seinen Leser, seine Leserin konstruiert. Ja, die Geschichte muss so und so sein und das interessiert den Leser. Das geht jetzt nicht mehr, weil äh, das ist jetzt praktisch datengestützt. das ist jetzt äh, eben über Zugriffe ziemlich gut messbar. Äh, das äh, ändert aber mindestens mal äh, auf solche Formate angesprochen wie Zeit online, Spiegel online etc. etc. Äh, nicht äh, im Kern etwas, weil äh, trotzdem die Recherchen natürlich solide gemacht sind in aller Regel, weil trotzdem natürlich das äh, gute Texte sind. Da geht es nur darum, in welcher Reihenfolge äh, werden die äh, nach oben gespült äh, und in welcher Reihenfolge werden sie platziert. Aber jetzt hat man kritisch gefragt, wenn das früher die Journalisten selber gemacht haben, also ich bin da nicht drin, bin da auch vielleicht ein bisschen zu jung zu, ähm, aber wenn die das früher selber haben gemacht haben, <lacht> <Ja, naja, lacht> wenn die Journalisten das früher selber gemacht haben, ist es dann jetzt nicht so, dass dann wir endlich mal die User haben, die auch sagen können, was ihnen gefällt. Also das wenn Das ist ich mir ja vorstellen auch kann, sehr gut. Genau, genau, also da, da ist ja auch genau der Vorteil davon, äh, weil wenn ich mir vorstelle, in den, dass der Journalist irgendwie sagt, ja, das wird dem, User schon, dem, wird dem Leser schon gefallen, ähm, äh, weil er das aus seinem Elfenbeinturm herausdenkt ähm, und dann aber nicht feststellt, dass das nicht der Fall ist. Da ich das wollen. ist ein weiterer Aspekt, weshalb Algorithmen eben nicht von übel sind, sondern die haben wirklich ihre positiven Seiten. Aber ist Relevanz immer das, was alle Nutzer wollen? Oder Nein. die Mehrheit der Nutzer? Nee, ist aber das, was die Gesellschaft braucht. Das ist natürlich etwas, was man schnell bei dieser Algorithmisierung aus dem Blick verliert, dass einerseits das natürlich positiv ist, dass man jedem Nutzer das geben kann, was er will, dass eine Gesellschaft aber natürlich auch sich einigen muss auf relevante Themen und die auch irgendwie gesellschaftlich diskutieren muss. Und da ist ein bisschen die Gefahr, dass wenn ein Unternehmen wie Facebook wesentliche Teile der Öffentlichkeit organisiert mit seinen Algorithmen, die eben nur auf Werbe- und Nutzerfreundlichkeit zugeschnitten sind, dass da sowas verloren geht. Und deswegen braucht es eben äh, diese anderen Plattformen, ob das jetzt Spezialplattformen sind wie äh, Netzpolitik.org äh, oder ob das äh, die Klassiker sind, Spiegel Online, Zeit Online, die ja äh, nach wie vor ihren Informationsjournalismus bereithalten. Es wird ja nicht alles äh, nur dem äh, untergeordnet, läuft oder läuft es nicht, sondern Boah, es ist natürlich logisch, Bild, dass bestimmte politische... Bild Online politische wird, wird dem absolut untergeordnet Und Spiegel Online glaube ich auch. Also da bin ich mir relativ, da, also da glaube ich, dass das... Da, also Spiegel Online ich würde ganz sicher, nie hergehen aber, aber da, und das, würde vor einer Bundestagswahl oder vor einer Bayerischen Landtagswahl oder sonst was äh, praktisch diese, diese Wahlinformationen, diese Kandidateninformationen, die ich als Bürgerin dieses Landes oder in dem Fall dann des Freistaats Bayern benötige, um wirklich wählen zu können, das würden die nicht unter den Tisch die, fallen lassen. Aber die würden es ich dann auf gar keinen Fall... Ich glaube, das ist ein relevantes Thema. Landtagswahlen, Eben. Bundestagswahlen, absolut. Aber wenn ich mir überlege, dass ich in auf Spiegel Online mehr Inhalte über Trump finde, als über deutsche Politiker. Und dass ich sehe, dass immer Trump die Top-Meldung ist, wenn er irgendwo was sagt. Dann frage ich mich natürlich auch, warum ist das so? Ist das wirklich für uns als Deutsche relevant? Nee. Wenn Trump irgendein innenpolitisches Problem hat, ist das nicht relevant für, für mich als deutschen Nutzer. Aber ich will es lesen. Ich will wissen, was das für ein Vollidiot ist. Und Spiegel Online weiß halt auch, dass die Leute das lesen wollen und dass sie dadurch ihre User halten können. Das stimmt, bis zu einem gewissen Punkt. Äh, es ist aber natürlich auch so, dass ich die Möglichkeit habe, an die anderen Informationen auch auf dieser Plattform dann zu kommen. Muss halt einer suchen. Genau, muss ich suchen. Aber, aber muss ich bei Facebook genauso suchen. Also ich glaube, ich das ist, also, dass man gar nicht so differenzieren kann zwischen äh, äh, Facebook, dass das böse ist, sondern dass auch wird natürlich die deutschen Medienhäuser sich dem absolut unterordnen. Ich würde das äh, kurz einfangen wollen, weil wir, glaube ich, in so eine Spezialdiskussion abdriften. Aber ähm was ich auf jeden Fall feststelle ist, wir sind ja im Großen und Ganzen irgendwie so Experten mit einem Innenblick, die jetzt also eben auch detailliert darüber diskutieren können, wie Bild, wie äh, Spiegel Online oder wer auch immer Algorithmen sich auch zunutze macht. Ähm, das weiß vielleicht aber der 0815 Nutzer in Anführungszeichen nicht so unbedingt. So. Und da sind wir vielleicht wieder bei der Bildung, dass man das eben ja auch sozusagen nach außen kehren muss, weil ich glaube, den Leuten ist nicht so unbedingt klar, dass ein User-Testing stattfindet, welche Überschrift total super funktioniert, unter anderem. Also das ist sicher eine Frage der Bildung, aber ich möchte schon noch mal einen Punkt machen, bezogen auf Medienhäuser. Wir müssen, glaube ich, schon unterscheiden zwischen äh, privat geführten Medienhäusern, wie eben Spiegel Online, wie eben Zeit äh, etc. und öffentlich-rechtlichen. An der Stelle ist natürlich auch äh, bezogen auf solche Themen ganz klar angesprochen, der öffentlich-rechtliche Bildungsauftrag und auch äh, die äh, Aufgabe, eben demokratische Teilhabe zu ermöglichen, die vor allen Dingen unsere öffentlich-rechtlichen Medien haben. Und man kann da jetzt in der einen oder anderen Form, sicher in der Art und Weise, wie sie das umsetzen, Kritik üben, aber das sind nach wie vor in unserer Gesellschaft die Orte, wo ein klarer Auftrag adressierbar ist, genau solche Themen zu thematisieren und eben auch die Teilhabe und den Zugang zu den relevanten Themen zu ermöglichen. Wohlgemerkt den Zugang, wenn dann jemand hergeht und sagt, mir doch egal, interessiert mich nicht, dann ist auch das die Entscheidung einer mündigen Bürgerin, eines mündigen Bürgers. Aber es muss ein Zugang möglich sein und man muss auch wissen, wo man den bekommt. Gilt das auch für Kinder und Jugendliche? Also ich kann mich natürlich als Erwachsener entscheiden und sagen, ja, ist mir nicht so wichtig. Kann ich das aber auch so formulieren, eben für eine junge Generation, die eben vielleicht noch in Schulbildung steckt? Na gut, das ist dann halt wieder eine Frage der Medienkompetenz. Also da kommen wir dann, glaube ich, wieder in eine ganz andere Diskussion, wie äh, junge Erwachsene äh, heutzutage mit Medien aufwachsen und wie in der, in der Bildung äh, eine Medienkompetenz vermittelt wird, äh, um den Leuten eben zu zeigen, es, äh, du musst nach Informationen suchen oder du darfst eben nicht alles so für nehmen, was dir da angezeigt wird, beziehungsweise musst selber dich auf die Suche machen nach unterschiedlichen Meinungen. Okay. Ja? Ja, also... Ich würde schon auch sagen, dass natürlich Bildung im Umgang mit diesen digitalen Medien ausgesprochen wichtig ist, weil wir eben, ähm, weil, weil diese, diese Medien so ubiquitär sind, die tragen wir immer mit uns rum. Wir na, tippen ja auch ständig hier auf den Geräten rum. Auch die hier Die spannenden Inhalte des Panels ähm, werden getwittert. Genau, genau. Nee, nee, ist natürlich. Ähm Unterstelle ich immer auch in meinen Vorlesungen dürfen die Studierenden natürlich immer ihre elektronischen Geräte benutzen für Zwecke der Vorlesung. Da vertraue ich ihnen dann auch <lacht> immer vielleicht etwas zu viel, aber das ist, ja das ist wichtig. Aber natürlich ist auch das richtig, was Marlies Prinzig gerade gesagt hat, nämlich, dass das irgendwann auch endet. Also die, die, die, die technischen Systeme sind so komplex, die verändern sich ständig so sehr, dass auch ich mich jetzt man beschäftigt sich mal mit ein paar Aspekten intensiver, dann durchschaut man das detailliert, aber viele Aspekte kenne ich auch nicht, also ich weiß auch nicht, was diese 50 Apps, die ich auf meinem ähm, Mobiltelefon habe, was die wirklich alles machen und wem die da welche Daten schicken, könnte man sich alles ansehen, aber so viel Zeit haben wir alle natürlich gar nicht. Das heißt, da muss es an irgendeinem Punkt auch Regeln geben, die nicht äh, einfach nur sagen, die, das sollen die Nutzer selber entscheiden, die sind doch mündig und so. Und, äh, und dann nutzt Facebook halt nicht, das ist ja auch nicht die, äh, kann ja auch nicht die Lösung sein. Das heißt, man braucht so eine Dualität von, ähm, von, von Kompetenz und da liegt, glaube ich, äh, schon einiges im Argen. Verzeihung, ich bin etwas verschnupft. Aber eben doch auch klaren klaren gesellschaftlichen, auch gesetzlichen Regeln, die an bestimmten Punkten eben auch Grenzen ziehen, wo man sagt, selbst dass eben junge Leute, die sich nicht intensiv damit auseinandersetzen, nicht in jede Falle tappen können, die, die da aufgebaut wird. Das sind ja, glaube ich, nicht nur die jungen Leute, die sich unter Umständen nicht damit beschäftigen. Wie müsste denn reguliert werden oder wie kann man einen Algorithmus oder Algorithmen regulieren? Was wären da... Denk an das... Oh. Ja, da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Das ist die, ähm, die eine Million Euro Frage, die ich jetzt leider hier ähm, auch nicht beantworten kann. Es ist, wie gesagt, ich habe am Anfang ja schon gesagt, dass diese, diese einfache Idee, die Unternehmen müssen ihre Algorithmen offenlegen, dass das allein technisch schon nicht richtig funktionieren kann. Ähm, was meiner Ansicht nach schon ein Ansatz sein kann, ist diese, und das ist das Positive an dieser, dieser EU-Datenschutzrichtlinie, die ja viel diskutiert wurde vor ein paar Monaten, dass man Unternehmen, Anbieter von Inhalten dazu zwingt, zumindest grundsätzlich offen zu legen, was, was machen wir mit den Daten. So konkret wie möglich. Da muss dann nicht jede Codezeile irgendwo stehen, äh, aber dass man da doch so eine gewisse äh, verständliche Offenlegungspflicht äh, definiert, auch ein paar Regeln definiert, äh, dass diese Dinge nicht in einem maximal Kleingedruckten versteckt werden können. Äh, auch das hat ja diese Datenschutzrichtlinie durchaus auch ähm, ähm, an einigen Stellen überzeugend hinbekommen, bei allen Problemen, die da noch drinsteckt. Das äh, ist, glaube ich, so ein, schon so ein Zugang. Dafür muss man aber natürlich immer wissen, was, für all, was machen die da eigentlich. Ne? Und was, das ist natürlich genau das Problem. Man, man kann so ein bisschen sich denken, was Facebook mit unseren Daten macht, aber ähm, da ist man dann immer ein bisschen auf das Vertrauen ähm, ähm, angewiesen, dass die uns dann schon sagen, was sie mit den Daten machen. Wären dann auch so etwas wie, sage ich mal, verpflichtende ethische Regeln denkbar? Ja, ethische, gute ethische Regeln sind, ähm, haben wir ja ohnehin, das sind ja, ethische Regeln sind ja immer universelle Regeln. Die Frage ist dann, überführt man die in bestimmte Codes? Ich meine, man könnte sich überlegen, ob man so ein, nicht so ein, so ein Aufsichtssystem hat, das bestimmte Stichprobenprüfungsrechte hat. Also, dass Facebook jetzt vielleicht nicht uns allen den Algorithmus offenlegen muss, aber dass man vielleicht bestimmte Institutionen hat, die stichprobenweise bestimmte Prüfrechte haben und dann auch mal hingehen können und sich das zeigen lassen können oder so. solche Eine etwas aufgebohrte, so eine Datenschutzlogik, wie wir sie in Deutschland ja haben, mit Datenschutzbeauftragten, die für die heutige digitale Welt überhaupt nicht mehr ausreichend aufgestellt sind. Aber wenn man das System mal anders aufstellen würde, dann kann man sich da durchaus ein paar, auch ein paar Regulierungsformen überlegen, die vielleicht auch zukunfts-, zukünftig tragfähig sind. Es geht ja vor allen Dingen auch mal äh, darum, dass man äh, eine Art äh, ethischen Kompass für Handeln im Digitalen dann aufstellt und äh, das ist etwas, das sich relativ gut ableiten lässt aus dem, was wir zur v Verfügung haben. Es geht um Selbstbestimmtheit, also beispielsweise auch äh, informationelle Selbstbestimmung. Was passiert mit meinen Daten und will ich das, dass das mit meinen Daten passiert? Da kann man ganze Fässer aufmachen und die sollte man auch gedanklich aufmachen, ob das jetzt um Smart Home dann geht oder ob das auch um Vorhersagesoftware geht, äh, da kann man sehr wohl sagen, es ist notwendig, dass äh, die Menschen vorher um eine bewusste Einwilligung gebeten werden. Also ein schlichtes äh, Beispiel, äh, es gibt bei den äh, Smart TVs von Samsung gibt es äh, irgendwann mal äh, so eine Einwilligung, äh, dass man Gespräche, die im Raum geführt werden, dass man die aufnehmen und verwenden kann. Und indem man dieses Gerät in Betrieb setzt, hat man automatisch diese Einwilligung erteilt. Und wer von uns schaut sich so eine Betriebsanleitung komplett durch? Vermutlich niemand. Ich und würde es mal interessieren, wer tut das tatsächlich? Gibt es jemanden? Dann mal Hand hoch. Es war niemand. zu befürchten. Noch einer. einer. Eine Person, okay. Und da wäre es ja auch eine unternehmensethische Verantwortung, dass man solche Unternehmen verpflichtet, die Dinge, die ganz klar in informationelle Selbstbestimmtheit reingehen, die ganz nach vorne zu stellen und nicht irgendwo, wir haben es ja gemacht, äh, hinten zu verstecken, darauf vertrauend, äh, dass das sowieso dort niemand liest. Und dann kann ich ganz bewusst zustimmen, will ich oder will ich nicht, wenn ich dann sage, ja, macht mir nichts aus. Okay, also es gibt durchaus Möglichkeiten, äh, wo man eben gerade über äh, ethische Selbstverpflichtung hergehen kann und sagen kann, ähm, wir wollen das als Verbraucher so haben und äh, das müssen diese entsprechenden Unternehmen dann auch über ihre AGBs, über das Instandsetzen eines solchen Gerätes dann leisten und äh, wir wollen das dann erfahren. Wie ist das aus Creator-Sicht? Also cool. Ich glaube, das mit, dem, mit Samsung und mit der Stimmenaufzeichnung ist natürlich ein totscher argument das ist ein Skandal. Aber wenn ich mich jetzt bei Facebook anmelde, dann ist uns ja heutzutage allen klar, was mit meinen Daten passiert. Dass ich personalisierte Werbung bekomme, wenn ich Google-Daten nutze, ist mir absolut klar, was da passiert und das ist natürlich auch so ein Deal, den ich eingehen muss damit dieser Service funktioniert. Aber wie weit geht es? Facebook ist jetzt hergegangen und hat die Gesichtserkennung dann noch dazu gebracht. Und da wird mir dann angeboten, also ich muss das dann nicht machen und kann Facebook trotzdem nutzen. Aber es wird einem dann gesagt, naja, also willst du wirklich, dass dann da Leute mit deinem Foto etwas machen können und wenn du mir jetzt die Möglichkeit gibst, mir Facebook, dass ich die Gesichtserkennung verwende, dann bist du dadurch geschützt. Wenn das jetzt jemand ist, der weniger informiert ist, der klickt das an und sagt, naja super, dann kann man nichts mehr mit meinem Bild machen. Also auch da hat es immer wieder auch seine Grenzen, wo es natürlich auch immer in diesen Kompetenzbereich dann hineingeht. Also man muss da wie in vielen dieser Fälle, Fälle einfach differenzieren und wir brauchen meiner Auffassung nach wirklich einen niedergeschriebenen Kompass, der ein paar der neuralgischen Themen anspricht. Es kann ja nicht sein, dass im digitalen Bereich man sich mit Technikfolgenabschätzung immer erst dann beschäftigt, wenn wenn irgendwas passiert ist. Technikfolgenabschätzung ist eigentlich etwas, das man gleich von vornherein mitdenken muss, wenn etwas entwickelt wird. Was können die möglichen Folgen im Positiven sein, was können die möglichen Folgen im Negativen sein und nicht einfach mal nur machen? Ja, bin ich jetzt also ganz ehrlich, aus meiner Sicht äh, würde ich jetzt sagen, das hindert halt auch absolute Innovation. Ähm, Nee, das absolut. macht sie viel stärker. Nein, wenn ich mir nicht, vorher überlege, wo die negativen Seiten sein können und ich versuche, diese Seiten dann äh, kompetent mit einzubinden in meine Entwicklung, dann, dann wird ich, meine Innovation stärker. Dann habe ich ein Riesensystem, äh, das ich gar nicht mehr handeln kann. Also Da bin ich schon so ein bisschen der Meinung und auch wenn ich, ich nehme jetzt mal das ganz blöde Beispiel Uber, auch wenn ich das nicht gut finde und ich absolut verstehen kann, dass das in Deutschland so nicht funktioniert, bin ich vollkommen der Meinung, dass das ein System ist, das wir in Deutschland so nicht machen können. Das geht in eine ganz andere Richtung jetzt leider. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ohne das Thema Uber keine Innovation im, wie auch immer, im Beförderungsmarkt haben. Und ich glaube, dass wenn wir uns immer die Frage stellen müssen, wie weit geht das, wo kann ich das ausnutzen, muss ich erst einen 50-seitigen 500.000-seitigen äh, äh, Analyse machen, äh, wo das Ganze, wo ich die Technologien, die da irgendwie eingesetzt werden, die ich entwickelt habe, äh, wo ich die äh, dann noch vielleicht äh, abschätzen muss, wie das jemand einsetzt, dann kommen wir niemals dahin, dass wir äh, disruptive Geschäftsmodelle oder disruptive Plattformen wie auch immer entwickeln werden. Dieses Geschäftsmodell ist in manchen Stellen, an manchen Stellen wirklich großartig. Aber warum kann man sich nicht vorher überlegen, dass bestimmte Datenkombinationen nicht sein dürfen, dass man beispielsweise eben nicht kombinieren darf, wenn bestimmte Leute in ein bestimmtes Viertel fahren, wollen die da einfach dorthin, weil es da ein bestimmtes Bordell gibt. Also Kausalität und Korrelation. Dass man da vorher sagt, was ja eben gerade bei Uber mehrfach passiert ist, äh, bestimmte Datenverbindungen dürfen nicht äh, kombiniert werden und auch gar nicht weitergegeben werden. Ja gut, also das Beispiel mit dem Modell ist natürlich, ein, ist natürlich äh, relevant, aber das ist ja nur eine, ein, äh, eine Idee, zu sagen, dass es ein, eine, eine Vorliebe von den Menschen, die positive Vorliebe von den Menschen, die ist ja genauso sinnvoll. Es geht um einen anderen Punkt. Es geht darum, warum ich durch äh, diese Fahrten dann plötzlich, ohne dass mir das vorher klar gemacht wird, äh, Informationen äh, privater Natur preisgegeben habe, die dadurch entstehen, dass äh, ein Unternehmen, das ja eigentlich nur Transport erneuert, äh, diese Daten dann äh, kombiniert verkauft. Ja, aber diese Daten, die da gesammelt werden, die werden ja auch bei der Nutzung von mir selber so also wenn ich das nutze und mir das mir das gut tut und ich nicht merke, dass das irgendwie negativ ist, dann habe ich ja kein Problem mit. Also das Beispiel ist natürlich, wenn ich jetzt wieder auf Social-Media äh, gehe, äh, mich interessiert natürlich nicht, also das sind ja auch die Algorithmen, die mir sagen, äh, ich folge den und den Seiten äh, und deswegen schlagen die mir Werbung vor. Heißt das, das jetzt, um das mal konkret zu machen bei dem Beispiel, ich würde jetzt Uber nicht benutzen, ähm, wenn ich nicht möchte, dass jemand weiß, dass ich immer in dieselbe Ecke zum Bordell fahre, weil mir das zu heikel ist, dann... Das, ja, ist ich doch genau das, Problem. Ja. das ist okay. doch genau das Problem. In dem Quartier hat es ja nicht nur das Bordell. Ich muss mich nachher dann möglicherweise rechtfertigen äh, für etwas, was ich gar nicht getan habe. Und das ist äh, etwas, was ich eben meine, was man bei Technikfolgenabschätzung und bei auch Datenkombinationen und Datenverkäufen mitdenken muss. Ich kann es auch in einem anderen Beispiel erklären, Precrime, wo es darum geht, dass man praktisch äh, über bestimmte Datenkombinationen... eine also Verbrechensvorhersage, um das... Entschuldigung, ja. über bestimmte Datenkombinationen äh, vorhersagen kann, wer wohl in welchem Quartier zum Opfer werden könnte oder Täter werden könnte. Es gab da ja auch schon diverse, auch ziemlich schwierige Situationen, wo Leute verhört worden sind, weil man vermutet hat, dass sie jetzt demnächst etwas anstellen würden, jemanden ausrauben würden und so weiter. Und äh, das hing aber nur damit zusammen, dass bestimmte Daten miteinander kombiniert worden sind und aus Korrelationen Kausalitäten entstanden Wobei sind. Wobei wir da sagen und müssen, da dass ist Gott sei Dank etwas, was in den USA stattfindet, nicht bei uns in Deutschland. Das stimmt nicht. Das wird in diversen deutschen Bundesländern wird äh, diese äh, Software mittlerweile getestet und äh, das ist nicht so, dass wir da so weit davon entfernt sind. Und äh, um den Punkt zu Ende zu machen, da sind wir wieder auf diesem Verantwortungsthema und zwar in ganz neuer Art und Weise. Und damit beschäftigt man sich in der öffentlichen Diskussion viel zu wenig. Ich bin dann plötzlich in der Situation, dass ich mich verantworten soll für etwas, das ich noch gar nicht getan habe oder gar nie tun würde. Und das ist etwas Neues. Bislang war es immer so, dass man uns alle immer nur dafür zur Verantwortung gezogen hat, für das, was wir getan haben. Wir mussten uns für unser Handeln verantworten. Aber über solche Kombinationen äh, kann man einen praktisch zur Verantwortung ziehen und auch Verhaltensänderungen bewirken, obwohl man noch gar nichts gemacht hat. Aber auch da, ist das ein Problem der Technik oder nicht eher, wie sie genutzt wird? Ja, also für mich ist das ein Problem, die Leute, die sie einsetzen und sagen, ich setze das dafür ein, dass diese Daten so gesammelt werden, wenn ich da, äh, habe ich kein Problem mit. Wenn ich weiß, also ich weiß, und das ist glaube ich so ein Medienkompetenzthema, ich weiß, wenn ich heutzutage ähm, äh, diese Techniken nutze, dann werden meine Daten personalisiert, sie werden gesammelt, das ist für mich okay. Ich stimme absolut zu, dass die teilweise missbraucht werden. Absolut. Aber dann ist halt so die Frage, wer missbraucht sie denn wieder? Also dann sind es ja, wenn das zur Kriminalitätsprävention, wie auch immer, in einem falschen Sinne genutzt wird, sind das dann, also um das ganz ketzerisch zu fragen, sind das dann wieder Menschen, die irgendwie die Daten so einsetzen wollen, wie es ihnen recht ist. Und genau das ist ja das, was ja auch die Ausgangsfrage war. Man sollte sich damit beschäftigen, was denn alles möglich ist und dann Verantwortung klar zuweisen. Ja, aber Wer die, ist aber wenn wann die, und an welchem Punkt aber verantwortlich? Aber wenn, die, wenn, die, wenn daraus resultiert... Und ich gehe jetzt mal ganz zurück, nehmen wir mal an, weil das mit der Prävention, wenn wir sagen, es sind bestimmte No-Go-Areas oder bestimmte Leute sitzen da. Hin, und dann ist ja der Ausgangspunkt, wir dürften kein Google Maps haben zum Beispiel. Weil, nicht immer wir dürfen nicht, ja, sondern dann, man dann, muss dann, dann sich dann überlegen, Maps, was, wo. Dann müsste Google Maps in seiner Konzeption vor, weiß ich nicht, zehn Jahren sich überlegt haben, in zehn Jahren wird ein Polizist sagen können, der Typ war an dem Ort und vielleicht war er dann. Äh, ist es eine Ansammlung von, nehmen wir mal an, der würde sagen können, äh, Google Maps, das ist ein Handy, das von vielen Leuten benutzt wird, die kriminell sind. Und davon gibt es drei Ansammlungen auf dem gleichen Fleck. Ich würde sagen, dieses Problem können wir jetzt an der Stelle nicht mehr äh, klären, auch wenn ich mich sehr freue, dass eine äh, hitzige Debatte entstanden ist. Denn ich würde gerne auch dem Publikum noch die Chance geben, vielleicht die eine oder andere Frage loszuwerden. Vielleicht geht die ja sogar auch noch in diese Richtung. Ähm, ansonsten einfach gerne mal Hände hoch für ähm, diverse Fragen zu unseren Algorithmen-Gästen. Traut sich? Doch, sehr gut, da vorne. Ein Mikrofon kommt. Ich glaube, Kannst jetzt ich der, anmachen? genau, die Technik okay, ist wieder so. am alles Start. Ähm, also das Thema, äh, wir tanzen nach der Algorithmuspfeife und es äh, ist, ist ja wirklich extrem interessant. Äh, die Frage wurde kurz aufgeworfen, wer, wer soll denn den, den Leuten da draußen erklären, wie denn das alles funktioniert. Äh, da hieß es dann, ja, auch die Wissenschaft ist da äh, in Verantwortung, aber haben die nicht schon versagt? Ähm, denn äh, YouTube... Facebook, das existiert also schon 13, 14, 15 Jahre, Instagram jetzt acht Jahre, die Regierung redet schon seit neun oder fast zehn Jahren davon, alles muss digitalisiert werden und es passiert halt sehr, sehr wenig. Wo die passiert genau jetzt wenig? In der Aufklärung, okay. auch am Ende für denjenigen, der das nutzt. Ja. Luca Schneider hat gesagt, es kommt Medienkompetenzen. Wo sollen die Leute dann das lernen, wenn es gerade in der Wissenschaft diese Studien, die jetzt angestellt werden, schon hätten viel, viel früher gemacht werden können? Dann, äh, ja. ja, also da kann ich sagen, natürlich gibt es auch schon seit 15 Jahren Forschung in diesem Bereich. Ich habe selbstkritisch ja gesagt, dass die eben, na, die drehen sich so im Wissenschaftssystem, da hat sich bisher nie jemand so groß für interessiert und die Wissenschaft, der war es auch egal, das zu übermitteln, weil bevor ich jetzt auf große Bildungsveranstaltungen fahre, schreibe ich lieber noch mal einen Artikel mehr, da habe ich als Wissenschaftler mehr von. Das ist so ein bisschen das Problem. Das Problem ist, glaube ich, jetzt nicht so sehr, dass es zu, zu wenig Forschung gibt oder so, sondern eher, dass man die Akteure stärker vernetzen muss. Also, dass man Bildung, äh, Wissenschaft, Politik, äh, auch Wirtschaft stärker miteinander vernetzen muss, um sich diesen, um sich diesen Problemen zu widmen. Das, ist, das hat man, da würde ich Ihnen auch zustimmen, das hat man viel zu lange, viel zu lange verschlafen. Und wir tun jetzt alles dafür... Ähm das, äh, auf Wie bei so einer Veranstaltung hier, alle mal zusammen. Ich finde es ja auch ganz spannend, was Sie am Anfang gesagt haben und es äh, äh, ist ja auch ein wichtiges Thema. Das Problem ist halt nur, äh, Jacqueline aus Bottrop, die äh, irgendwie äh, an ihrem Handy sitzt, die wird sich das Video niemals anschauen, die will trotzdem das nächste Bibi-Video sehen ähm, und ich glaube, das ist so das, das, der, der Knackpunkt dabei ja, und die ist nämlich happy darüber, wenn ihr nach Bibi äh, Dagi angezeigt wird und das dank des Algorithmus. Äh, tatsächlich gab es dazu auch schon ein äh, Panel, wie man vielleicht Influencer und äh, politische Bildung zusammenbringen kann, kann man sich im Zweifel auch noch mal anschauen, findet man vielleicht noch mal die ein oder andere Anregung. Ähm, gibt es weitere Fragen oder Impulse? Sehr schön. Ich möchte mal auf einen Aspekt nochmal zurückkommen, den Sie vorhin kurz adressiert hatten, nämlich das Thema Emotionen. Und ich mache mir da immer ein bisschen Gedanken darüber, ob wir nicht klarer kriegen können, welche Informationen wir eigentlich wirklich haben. Wenn ich jetzt sage, ich finde das aber echt total interessant und wahnsinnig spannend und ich bin irrsinnig aufgeregt darüber, dann würden Sie mir das wahrscheinlich nicht wirklich abnehmen, weil Ihnen die Intonation meiner Stimme etwas fehlt oder weil ich einen bestimmten Gesichtsausdruck, den man eigentlich mit einer Emotion verbindet, nicht zeigen würde. Das heißt aber, dass eigentlich die Kommunikation, die wir hier analysieren und über die wir reden im Netz, wesentliche Dinge in Bezug auf Emotionen fehlen. Ich stelle mir deswegen eigentlich vor, dass wir da eher, da werden sprachlich Emotionen adressiert. Ob dann wirklich Emotionen stattfinden, ist für mich so eine Frage. Und ich glaube aber, dass das was macht. Also ist es dann nicht relevanter der Diskurs, den wir dann im Anschluss haben darüber, ja, also dass jemand gesagt hat, ich bin da jetzt wütend drüber. Also ich, ich will nur mal darauf ansprechen, dass wir sehr schnell ähm, damit befasst sind, zu sagen, da finden Emotionen statt. Aber vielleicht ist es teilweise gar nicht wirklich so. Also ist es ist es eine relevante Frage, weil gerade wenn Sie ähm, ja immer über Codierungen gesprochen haben, das, das folgt ja sehr stark einer semantischen Logik in der Sprache. Ähm, aber unsere kommunik interpersonale Kommunikation reduziert sich ja nicht nur auf Sprache, sondern das ist ja mehr. Ähm, und Gibt es da Diskussionen darüber, ist, wie relevant ist das für Sie und wie gehen Sie mit diesem Gap um, also der aus meiner Sicht da ist und der, aus der in der Pädagogik, wenn wir da rein wollen, ja schon relevant ist? Also ja, also wir, im Moment analysieren wir nur sprachliche Kommunikation. Es gibt natürlich mehr, ne, YouTube und so ist natürlich auch, ist natürlich auch relevant, dass ich weiß das von den Kollegen der Informatik ist, die arbeiten da sehr intensiv dran. An der TU Berlin haben wir eine ganze Menge Kollegen, die auch an so Bilderkennung intensiv arbeiten. Das ist aber wesentlich schwerer als so eine Textanalyse. Ähm wenn Sie ansprechen, dass man nicht genau weiß, was steckt da eigentlich dahinter, dann geht es ja auch vor allem um die Frage, wie authentisch ist das? Also spielt da jemand was vor? Und da sind wir dann schnell in diesem Bereich von, von so Online-Propaganda, Bots und so weiter. Auch das ist ja ein Befund, den die Forschung mittlerweile doch aus mehreren Studien gezogen hat, dass es so ist, dass gerade in diesem Bereich von Hasskommunikation relativ wenige Akteure mit viel Kommunikationsoutput unterwegs sind und ähm, da dann vermutlich auch sehr viel strategische Kommunikation drin steckt, die versucht, Emotionen zu schüren, vorzuspielen um Diskussionen am Laufen zu halten, die aber gar nicht echt ist. Da muss ich sagen, vollkommen richtig, da würde ich als Nutzungsforscher immer sagen, wenn ich über diese Nutzer wirklich was rausfinden will, kann ich das nicht alleine aus dieser Kommunikation machen. Wir machen viele Befragungsstudien, Interviewstudien zum Beispiel, die wir dann mit solchen Daten kombinieren. Das sind dann Zugänge, wo man da näher rankommt. Ansonsten muss man in der Tat vorsichtig sein mit der Überinterpretation. Ein bisschen setzen wir schon auch drauf, dass man versuchen kann, rauszukriegen oder so ein bisschen einzukommen, zu schätzen. wie authentisch ist das, auch durch, da kann man ja auch an, auf andere Daten zugreifen, ähm, zum Beispiel, indem man sieht, wie oft wie schnell wird gepostet, wie oft wird gepostet, da kann man dann oft ableiten, kann das noch ein Mensch sein oder nicht und dann kann man schnell sehen, kann man schnell bestimmte Arten von Beiträgen aussortieren, die ganz offenbar nicht wirklich authentisch sind. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Frage, welche Effekte die haben, ist dann ja nochmal was anderes. Es kann ja sein, dass egal ob das authentisch ist oder nicht, so ein Beitrag, der bestimmte Schlüsselbegriffe, bestimmte Emotionen versucht zu transportieren, dann einfach immer bestimmte Effekte hat. Und er kann dann genauso gefährlich sein, egal ob er authentisch ist oder nicht. Das sind dann auch Dinge, die man jetzt, wenn man sich für Wirkungen interessiert, auch nochmal auseinanderhalten muss. Aber das sind in der Tat natürlich Fragen, die uns auch beschäftigen bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Aber für mich gibt es da natürlich so ein bisschen einen Unterschied. Also wenn ich einen Inhalt sehe, ähm, dann habe ich da oder wenn er mir gefällt, dann habe ich da immer eine Emotion. Ähm, aber diese Plattform oder auch diese Algorithmen zielen natürlich darauf ab, dass ich ein bestimmtes vorgefertigtes Muster an Antworten darauf habe ähm, und ich der Meinung bin, dass es für meine Freunde oder für Leute, die das sehen können, relevant ist, dass ich genau diese Antwort auch teile. Ähm, also wenn ich irgendwie ein lustiges Video sehe und ich will, dass die, meine Freunde das auch sehen, dann ist natürlich meine Reaktion, dass ich da ein Smiley als Facebook-Antwort ähm, gebe. Ähm, was nicht heißt, dass ich ein interessantes Video über ähm, die, äh, den Fall Maßen, dass der mir, in mir jetzt nicht genauso eine Emotion hervorruft, nur da ist eher für mich die Hemmschwelle höher zu sagen, dem gebe ich ein Facebook-Emotion, das es auch gibt. Es gibt genauso das ärgerliche äh, Emotion, die Emotion, ähm, aber... Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich da direkt das machen würde, einfach weil ich denke, das andere ist einfacher, ist leichter, ist schneller, ist einfacher konsumierbar etc. Was natürlich wiederum dazu führt, dass der Inhalt von bestimmten Medienhäusern natürlich genau darauf abzielt, dass Leute diese absoluten Extrememotionen ähm, äh, verteilen und geben. Ähm, dass dann natürlich ein, ähm, äh, ein Beispiel übermaßen aufgebaut wird mit einem viel, viel reißerischeren Titel, ähm, einfach um das genau zu evozieren. Frage soweit beantwortet. Sehr gut. Gibt es weitere? Ja, danke. Hallo, ich bin ein bisschen erkältet. Oh, es geht okay. Ich glaube, meine Frage hat der Herr Emma auch gerade mit beantwortet bei der letzten Sache, aber mich hatte wirklich bei Ihrem Vortrag, dem ersten, sehr stark beeindruckt dieser Algorithmus. Ähm, der ähm, unter dem Wort Goldstück äh, einen Fl Geflüchteten versteht und äh, da waren noch so andere Sachen, die der Algorithmus dann erkennen kann, wo ich sagen muss, das ist ja schon auch Zynismus, der da drin steckt und Sarkasmus und da ähm, ja also Machine Learning war das ja irgendwie und ähm, da hat sich in mir die Frage gestellt, ja in wie bald solches Machine Learning, wie gesagt selber äh, sarkastische Sachen formulieren kann, dass wir dann im Prinzip dann im Netz nur noch irgendwelche Bots haben, die miteinander diskutieren. Das haben Sie gerade schon ein bisschen beantwortet, dass da theoretisch keine Gefahr besteht, aber äh, man hat ja schon das Gefühl, dass wir halt, wie gesagt, der technischen Entwicklung ein bisschen hinterherhinken. hinken und ähm, ja, wie kann, man das, wie kann man das garantieren oder wie kann man den Leuten jetzt die Angst vor dem Algorithmus nehmen, dass das sozusagen wieder immer wie Räuber und Gendarm äh, immer dran sind an der Sache. Ja, ich muss natürlich noch mal ein bisschen einschränken. Was ich Ihnen gezeigt habe, ist jetzt erstmal erst nur die Trainingsdaten. Wir hoffen mal, dass der Algorithmus das auch so erkennt dann. Aber das muss er jetzt im nächsten. Wir werden jetzt Im Oktober, werden wir diese Daten dann mal dem Algorithmus ähm, füttern. Ähm, dann werden wir sehen, wie gut das funktioniert. Äh, wobei das, dieses Goldstückbeispiel ist ja, glaube ich, wer diese Thematik kennt, das ist noch eines der einfacheren ähm, ähm, Probleme, da gibt es schwierige. Stichwort Sarkasmus. Ironie ist eine der schwierigsten Kommunikationsinhalte. Die fällt aber auch menschenschwer. Also auch mit, mit menschlichen Codierern haben wir oft genug Probleme. Und ich kann Ihnen berichten, dass, wenn wir da zusammensitzen, um diese Codebücher zu entwickeln, dann sitzen selbst wir Wissenschaftler zusammen und können uns nicht einigen, ob das jetzt ironisch gemeint ist oder nicht. Damit muss man leben, dass das, dass das nicht geht. Aber natürlich ist so eine, eine Zukunft, die Sie jetzt so ähm, äh, kurz angedeutet haben, ist. Ist natürlich schon auch denkbar, dass und wahrscheinlich passiert das auf Twitter zum Beispiel auch schon häufiger, dass so Diskussionen nur noch von Bots miteinander durchgeführt werden und da überhaupt kein Mensch mehr ist, sondern wir das nur so sehen. Das kann durchaus sein. Jetzt, wenn es darum geht, uns die Angst zu nehmen, dann kann ich immer nur auf die Forschungsbefunde verweisen, nämlich, dass die solche Effekte, die wir auf Angebotsseite durchaus sehen können, dass da so komische Dynamiken entstehen, dass die nicht so einfach durchschlagen auf die Menschen. Also ähm, die, diese, äh, Das ist ja auch so eine, eine, ein Grundproblem äh, gegen dass wir, als, gerade als Medienwirkungsforscher, immer ankämpfen, äh, dass man etwas zu naive Vorstellungen hat davon, wie Medien wirken und wie einfach Medien wirken. Ähm, wir können gerade bei solchen Probleminhalten ähm, finden wir oft sehr viel weniger Effekte bei Menschen, so Beeinflussungseffekte, als man eigentlich äh, allgemein erwarten würde. Weil wir doch immer noch viele Sicherungsmechanismen haben, die verhindern, dass ein Bot uns in kürzester Zeit total umdrehen kann oder so. Aber wahrscheinlich müssen wir mit gewissen Unsicherheiten leben. Also so ein Misstrauen, ein gesundes Misstrauen gegenüber diesen ganzen Kommunikationsinhalten ist, glaube ich, schon wichtig. Und wenn wir da, das ist ja gerade so die Bildung auch angesprochen worden, da muss ich sagen, in dem Kontext fände ich es gerade im Bildungsbereich ganz besonders wichtig, dass man erst mal solche Sachen reflektiert und mal diskutiert mit den Leuten. Da geht es gar nicht so sehr darum, so Debatten gibt es ja auch, müssen die Schüler jetzt alle Coden lernen und so weiter und müssen Lehrer jetzt immer die letzten Forschungsbefunde den Schülern vermitteln. Das ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig, wie dass man einfach den, den Menschen, machen wir mit unseren Studierenden ja auch, so ein bisschen kritisches Nachdenken ermöglicht, dass sie, wenn sie so Sachen sehen, die ein bisschen komisch sind, dann auch erstmal sagen, hm, selbst wenn ich dann nicht genau weiß, wie das zustande kommt, aber dass ich dann so eine gewisse Distanz äh, habe ähm, und sowas reflektieren kann. Das halte ich schon für relativ wichtig. Wir hätten noch Zeit für eine letzte Frage. Sehr gut. Moin erstmal. Ähm, ich hätte eher so eine These, wozu ich mir von Ihnen eine Stellungnahme wünschen würde. Ich werde kurz die These vorstellen, um dann so ein bisschen den Hintergrund zu erklären. Die These wäre, das Agenda-Setting von Online-Zeitungen braucht eine politische Regulierung. Vor dem Hintergrund der Algorithmuswebe und von dem anderen, was wir bisher gerade alles beredet haben. Hintergrund davon ist, ich habe mich mit dem Chefredakteur unserer Regionalzeitung unterhalten. Nämlich, weil ich es relativ komisch fand, dass diese Flüchtlingsdebatte immer wieder in allen Zeitungen vorhanden ist. Immer wieder, überall. Dementsprechend aus meiner Perspektive müsste der Mensch ja eigentlich überdrüssig sein. Aber auf Grundlage von diesen Algorithmen wurde dann wiederum herausgefunden, dass die Menschen nach diesem Thema süchtig sind. Also es gibt Menschen, die lesen einfach jeden Artikel, der ähm, um die Flüchtlingsdebatte geht. Dementsprechend, meines Erachtens, ähm, ergibt sich daraus dann halt so eine Art Teufelskreis, weil die Menschen lesen das, regen sich darüber auf, gehen auf die Straße und auf Grundlage dessen kommt es dann halt wiederum zu ähm, Ereignissen, die dann wiederum in der Presse stehen. Und da steht dann wieder ganz oben. Dementsprechend, wenn wir dann quasi in dieser Algorithmus- in diesem Algorithmus-Teufelskreis gefangen sind, kommen wir da eigentlich ohne politische Regulierung nicht mehr raus? Ähm, ich würde ganz kurz glaube ich einhaken wollen. Das ist für mich kein Online-Problem. Also das ist für mich ein generelles Medienproblem. Ähm, wenn auf der Seite 1 der Bild steht, alle Flüchtlinge raus, verkauft sich das mehr und dann gehen die Leute genauso auf die Straße. Ähm, also das, die These würde ich sagen, ist, da braucht es keine Regulierung, nur im Online-Bereich. Oder bzw. dann brauchst du keine Regulierung, weil dann müssten wir diese Regulierung auch äh, im, im Offline-Bereich haben. Aber wird das Ganze nicht verstärkt im Online-Bereich dadurch, weil es einfach schneller geht? Naja, also dass, ich, dass alles schneller geht, ja, natürlich, äh, das ist, hat mit der Digitalisierung zu tun, ähm, aber äh, das heißt dann ja wieder nicht, dass man nur weil Sachen schneller gehen, sie einschränken muss. Ähm, weil nur weil Sachen offline langsamer gehen, schränken wir sie da auch nicht ein. Also ich würde mich sehr davor hüten, da nach Regulierung zu rufen. Also wir sind in einem Land, wo wir uns wirklich glücklich schätzen können, dass wir mindestens ein hohes Level an Medienfreiheit haben, an Meinungsfreiheit haben. Und äh, so etwas äh, gehört für mich in den Bereich äh, dessen, was wir aushalten müssen. Und wo man dann eben äh, durchaus auch selber erwarten kann, dass man sagt, gut, äh, ich möchte jetzt von dem Thema weniger wissen, ich möchte von einem anderen Thema mehr wissen. Also ich würde da wirklich sagen, äh, da müssen wir auf äh, das hohe Gut äh, der Mündigkeit von uns Bürgerinnen und Bürgern vertrauen. Und ich glaube, dann ist eher so die Aufgabe von anderen Medien, da eine kritische Gegenmeinung ja. zu, zu, äh, zu liefern. Und klar, da wiederum auch, natürlich sind populistische Inhalte immer attraktiver für Menschen, aber wie gesagt, nicht im Netz, sondern allgemein. Also ich. Ich teile natürlich Ihre Besorgnis und die, diese Wahrnehmung. Das haben wir alle jetzt auch gesehen, als kürzlich diese Umfrage dieser, dieser Migrationsstiftungen rauskam, dass die Mehrheit der Deutschen da gar kein so ein großes Problem sieht und man sich dann fragt, wie kann es sein, dass das über anderthalb Jahre lang so alle beschäftigt, wie es das getan hat. Es, ich muss sagen, ich würde mich anschließen... Mit, mit dem Ruf nach Regulierung, weil natürlich die Frage ist, auf welcher Grundlage, wer soll das sein, der, der dann entscheidet, jetzt ist es zu viel. Also da gibt kann es keine objektive Grundlage geben ähm, und in einer freien Gesellschaft wie, wie unserer ist ähm, sowas eigentlich nicht, ist, darf sowas eigentlich nicht sein, solange, und das haben Sie jetzt auch gesagt, das Prinzip, nach nachdem Medien und Öffentlichkeit bei uns funktionieren, ist ja eher Vielfalt. Also man müsste darauf setzen, dass die Zivilgesellschaft, dass andere Medien das irgendwann angreifen. Und dass das nicht passiert ist, ist natürlich in der Tat so ein Problem, das, das wir da sehen. Ich, bin, ich wäre aber ein bisschen vorsichtig, das alleine der Digitalisierung zuzuschreiben. Es ist nämlich so, dass das tatsächlich klassische Thematisierungsprozesse sind, die wir in den Medien generell natürlich auch vorher schon gekannt haben, es ist, das ist ein Aspekt, den ich da gerne auch immer noch mal thematisiere, ähm glaube ich auch ein bisschen ähm, so ein Diversitätsproblem. Wir bilden ja bei uns an den Universitäten auch äh, Journalistinnen und Journalisten aus und da, äh, da haben wir das Problem, dass wir im deutschen Bildungssystem generell haben, dass das sozial sehr selektiv ist, dass das sehr homogene Gruppen sind, das sind alles junge Leute aus bildungsbürgerlichen Haushalten, die alle ähm, sehr ähnlich gestrickt sind und wenn die sich dann mal alle einig sind, äh, dass das äh, doch problematisch ist, dann, dann ist das Thema. Ähm, wenn wenn wenn das Mediensystem generell und auch die, die Akteure, die in den Medien unterwegs sind, diverser wären, dann würde sowas, glaube ich, nicht passieren. Und ich glaube, das ist etwas, worauf man eher drängen sollte, nämlich Stichwort Verhindern einer Monopolisierung von Öffentlichkeit. Also wenn irgendwann nur noch Facebook das Medium der Wahl ist, dann haben wir wirklich ein Problem. Das heißt, da geht es um Vielfaltssicherung und es geht, glaube ich, auch um so eine soziale Vielfaltssicherung, dass wir versuchen müssen, möglichst viele Perspektiven aus der Mitte der Gesellschaft in der Öffentlichkeit eine Stimme zu geben. Das, finde ich, ist auch ein sehr schönes Schlusswort schon gewesen. Ich würde einfach auch mal mitnehmen, Algorithmen sind nicht so böse, sondern wir müssen eigentlich nur ein bisschen aufmerksamer sein, mit was und wem wir es zu tun haben. Dann also vielen Dank an Lukas Schneider, Marlies Prinzing und Martin Emma.